Ist, dass die Gemeinde etwas bezahlt. Allerdings äh, der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen äh, sich zusammensetzen wird und darüber beraten wird, äh, dass man einen eigenen Katastrophenfonds Wiboch einrichtet, äh, woraus äh, sozusagen nachher dann, äh, Schäden äh, für alle Webocher bezahlt werden sollen. Wie das Ganze ausschaut, äh, wird man dann in den nächsten Wochen, Monaten nachher dann sehen. Aber es ist darum gegangen, dass man gesagt hat, äh, man sollte wenn, äh, dann alle Schäden abgelten, im Anlassfall, wenn es was gibt. Äh, das kann auch nur funktionieren, indem äh, man dann, äh, wenn wir das einrichten, wie der ausschauen wird und äh, was der beinhalten wird, äh, das haben wir jetzt nicht feststellen können. Und äh, zu den anderen Forderungen, sind übereingekommen, dass wir statt den 6,50 Euro dann 8 Euro bezahlen und statt den 1 Euro im HQ 100 Bereich 1,27 Euro im hq 30 Bereich statt 1,65 Euro 2,15 Euro und im HQ10 Bereich statt 2,30 Euro, 2,97 Euro. Das ist das Ergebnis der Besprechung Und dementsprechend sollte jetzt für den Antrag der Gemeinde möge beschließen, die im Zuge der Errichtung des Hochwasser- festen, und Hochhalte-Schlechtens Dieterhofbach-Losenbach mit mit 1,50 Euro zusätzlich zum guter Praxis- Festgestellten-Ablösepreis zu bezahlen und als Entschädigungszahlung als einmalige im HQ10-Bereich 2,97 Euro, im HQ30-Bereich 2,15 Euro, im HQ100-Bereich 1,27 Euro. Diese Aufschläge äh, gelten nur für Verträge, die von den Grundstückseindüren bis zur außenrechtlichen Verhandlung zu höchstens höchstens unterzeichnet werden. Nein, es würde jetzt noch der Katastrophenfonds Das haben wir gesagt. Das haben wir gesagt, sein. aber das muss im Antrag sein. Ja, das Definitiv. ist ein Katastrophenfonds, äh, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass dieser Katastrophenfonds äh, sozusagen mit allen Gemeinderäten äh, beraten wird und dass man äh, versucht, in Zukunft noch dann für alle die Woche einen äh, Katastrophenfonds zur Verfügung zu haben. Das heißt, dass man aus diesem Topf äh, noch heraus auch was bezahlen kann und natürlich auch jetzt auch für die Landwirte da äh, sind, wie groß dieser Fonds sein wird und welche, äh, welche Sätze dass daraus bezahlt werden, das muss sozusagen auch da. Sein mit allen Gemeinderäten einmal beraten werden und wird sicherlich einmal äh, einige Wochen Monate dauern. Aber dass es sowas geben wird, das ist im Antrag drinnen. Wenn Sie damit hineinfahren... Kann man den das ist nochmal vorlesen, den ja. ja, das haben wir jetzt gesagt. Er hat es im intro und es wird im Antrag drinnen sein. Dass wir, so wie wir es besprochen haben, dass wir diesen Katastrophenfonds, schaffen, Katastrophenfonds beraten werden und installiert werden. Ja, werden. Ja, ist ja, dann geht dann um. wichtig ist jetzt endlich es ist auch so wichtig, dass der Rand auch wirklich gut formuliert ist und ausgesprochen wird, sodass man alle hören ja. und es verstehen Ich habe den, hab den Katastrophenfonds und diese Antwort jetzt gerade erklärt und erläutert, damit man versteht, worum es geht. Und das sollte, sollte auch für sich gewöhnen. Das heißt, wenn Sie damit heißt, Sie bitte Zeit, Zeit Wir haben bis Donnerstag Zeit um Sie zu entscheiden. Richtig, ja. Bis das heißt, das bis morgen. Das heißt, bis morgen. morgen ist bis eine, Morgen sind die Termine sind die immer geladen, und äh, bis dorthin äh, sozusagen unterschrieben werden. Wenn es halt unterschrieben wird, dann ist diese Antwort unfällig kleinerweise. Aber all, ich nehme an, alle Grundstücksbesitzer ja. werden nicht da sein. Ja. Also die werden scheinbar irgendwann verspätert das erfahren. Und da hat er vielleicht ein paar Minuten vor der Wasserrechtsverhandlung Zeit, sich dort zu entscheiden, aber was für Zeitpunkt ist es wie kommt die Sitzung wieder Die werden wohl morgen alle kontaktiert. Nein, die haben ja alle Einladungen erhalten. Morgens hat die ich Morgens an die 20 oder 15 oder 20 Termine ausgeschrieben. Ja. Uh, uh, jeder drüber uh, der noch nicht unterzeichnet hat, wird, wird geladen oder ist geladen worden. Schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Und uh, dort wird das Angebot noch verbreitet. Und wer unterscheidet Das heißt, das müssten dann... Vielleicht unterschreiben, wenn es nicht unterschrieben wird, dann, dann gibt es Angebot ja. Was ist da? Dann gibt es Angebot nicht. Für was ist da? Ja, sonst soll man einen anderen Antrag machen. Dafür noch etwas ganz kurz, bevor wir jetzt Abstimmung und kommen, dauert es sicher nicht lang, nachdem wir jetzt uh, sehr lange über das Ganze geredet haben, würde ich bitten, dass der Martin noch einmal dazu Möglichkeit hat, ein Statement abzugeben. Das würde meine Bitte sein, dass er die Möglichkeit hat. Das ist ein Wort, bitte, Sie haben Zustimmung. Ich bin mir kurz jetzt überrascht, weil ich überrasche. Unser Kernthema, dass wir äh, die Entschädigung im Anlassfall haben, äh, sehe ich jetzt nicht erfüllt. Ja, ja. Äh, die Hoffnung auf eine Katastrophe, wo man keiner was ist, dringend, das ist ein Lotteriespiel für mich. Ich weiß es nicht, ja, ob der, sehr der sehr irgendwann einmal kommen wird oder also zu welchen Bedingungen, ob wir da irgendwann vielleicht eine Leistung daraus ja, erhalten könnten. Es wird ganz lieb, ob es das Wettbewerb ist. Ja, aber es ist nicht informiert. Man hat mir das, definiert. das, das nicht definiert, es äh, da abgegolten werden könnte. Das geht in der Kürze. Der ja, aber ich weiß nicht, wie wir uns drauf ankommen. Die Hinser in der Kürze entscheidet, dass wir wieder die Kettbewerb. Es kommt mir eine Erpressung, die Entschuldige. Ja, das muss man die Ausdrucksweise des Ja, Das ist das so war's. eigentlich jetzt seit 20 Jahren, die, die, ist, die ja, sind ja. das Problematik ist. Ja, Ihr seid ja von der Uhr jetzt gekommen und Ihr habt sehr viel wollen Und dass das jetzt in dieser Kürze nicht geht, und dass Sie die Wasser nicht haben, ja. da setzter, um sicher eine Staatsversetzung zu Es geht jetzt nur um die Kürze oder um die Bär, Dauer, wo ah, Dauer, wo das steht. stellt. Die Dauer, Dauer, wo das Geld also, so, Zeit irgendeinem zu überlegen, ja. zu durchdenken, ob Sie jetzt einverstanden ah. sind oder nicht. Warte ja. mal, so viel Frage, Herr Ich würde das jetzt nicht für bewerten. Das kann ich nicht sagen. Äh, für mich selber ist es ist die große Unbekannte, wo sich der Katastrophen ja, genau. Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht abschätzen. Ähm, und die Dringlichkeit, um am ähm, 12.12. um 9 Uhr da Unterschrift leisten zu müssen, kann man da eine Anfrist geben, dass man das nach außen aufbringen kann. Ja, okay, das muss in der Hand diskutiert werden in den Familien und ich traue auch nicht, wir hoffen, da wo oh, dann hast du so. Ich <lacht> traue jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich sagen muss, ob das für uns akzeptabel ist. Das also, das ist, damit ist das aber nicht. Das ist leider. Das ist okay, ja, zumindest will ich auf jeden Fall diesen Beschluss jetzt bausten. Wir sind da eingekommen, dass das so ist. Ich wenn dem äh, nicht so ist, äh, bleibt Leiterin das Handwerks es jetzt da ja, so. Ja, dann kannst weil die Wasserrechtsverhandlung findet am Donnerstag statt, am 12.12. und äh, damit ist alles gesagt. Aber das heißt, äh, was jetzt der Dr. Kent nachher dann mit der Wasserrechtsverhandlung hm. aussagen wird, äh, wie weiter verhandelt werden soll, ist eine andere Sache. So kann man dann eh noch drüber reden. Bitte, also, Ich bin sicher, geht. wo die Zeit steht, Die Frage ist für mich jetzt, aber die Frage, äh, was ist, es, wenn am 12.12. da keine Einwohner steht? Ja, dann ist es hinterlegt. Das heißt, wie machen wir dann weiter als Gemeinde. Ja, dann gibt es einen zweiten Antrag, den ich da voneinander stelle wir mal nächsten Antrag abstimmen. Was ist das das zweite Ich habe noch einen Antrag. Dann möchte ich den Antrag zuerst hören. Dann ist das der letzte Antrag. Das ist ja, steht. Es gibt keine Zusatzanträge, jetzt stellen wir diesen Antrag, ich habe es gesagt, es Wenn du nachher noch einen Antrag stellst, dann stimme ich gar nicht so. Dann... Äh, bitte, wir offen jetzt nur. Okay. Was das? Das ist Da sei das das geht es darum, wenn dieser Antrag nicht greift, dann ist er unser Antrag, den wir stellen werden mit, mit den Antreiber und mit der ja. anderen Koalition äh, und dann greift man dann gerne weiter. können okay, wir nicht sagen, drei Diefen, die wir die unterschreiben, die wir unterschreiben, die da halt Nein, das das also wenn dieser Antrag nicht für alle, für alle gibt, der ist nicht ja für alle, der hat ja. <lacht> alle Nein, und gesagt, das und hat das haben auch Du zweiten hast aber nichts von diesem Zweiten ja, ja, und wir, wir müssen jetzt das erste Mal, wir müssen ja was festlegen. Ja, das hat sich ja ausgemacht. Das hat sie ja ausgemacht. Das Aber zum zweiten Antrag hast du, wenn er in der Fraktionsstadt, wir sind jetzt so weit entgegenkommen. Ja, das ich Gut, äh, dann so, man so den auf, auf, dann wir diesen dann schieben wir den, den auch noch. Mit Begrenzung Dann macht die, die, die, die zeitliche Begrenzung bis Jahresende. Kann ah, nicht ah, die Begrenzung das Wochen, Eine Woche. eine Woche. Das geht nicht. Ich muss bis bisschen Wasserrechtsverhandlungen, muss es angeschlossen haben. Ich muss dem doch dann eine Entscheidung übergeben können, was Sache ist. Das ja, das keine, die kommt nicht Die haben jetzt Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung. wir haben die Wasserrechtsverhandlung und dort muss so. ich Ergebnisse hinnehmen und muss sagen, das ist die Sache. Ja. Ja. Aber ja. es ja, dann habe ich keinen Unterschied, kann ich auch nichts machen noch danach. Weil ich bin ja nicht verantwortlich dafür, dass wir, dass ihr im letzten Augenblick jetzt uns oder die Grundeinkünfte letzten Augenblick jetzt eine noch machen. Die Wasserrechtsverhandlung, die steht, das hätte heißt schon vor 10 Jahren, ich schon das schon verhandelt Jetzt aber nicht noch sagst du, dass die Grundeinkünfte immer schuld sind. Der Zeitpunkt ist das, bitte. Entschuldige, für die Zeitung bin ich nicht verantwortlich. Zeit, man sehen Zeit, die ich kann's nicht Zeit, die Tage, ja ich kann es nicht tun, Zeit, Du hast selber gesagt, dass der Dr. Krenn gesagt hat, wenn eine, ja, eine Erkenntbarkeit ein da auch. ist, dann räumt er auch eine Frist ein. Ja, das wird wahrscheinlich sein. Ich bin auch ein Hälseher, das heißt, wieder wieder eine andere Sache. Wir kennen aber die eine Woche Zeit. wir haben jetzt ja gar nichts gewährt. Wenn der Dr. Krenn diese Frist einräumt, kann Da habe ist kein, ja, hab ja. ich kein Problem damit. Okay. Was? Wenn du Doktor jetzt dann gibt es heute Zeit haben, dass wir das überlegen kann. kann, Okay, damit habe, damit habe ich kein Problem. Ja? Also, da müssen wir aber auch, wir das auch sagen, dass wir immer eine Frist bieten. Nicht einfach nur die V ist. ist. Nein, schon. Das können wir auch. Oder der, oder äh, der. Ja, dann kommen wir mal jemanden, den Antwort ganz richtig noch einmal, damit er für alle klar ist. Ja, wie haben wir haben das 8 das, so Euro, die Sätze 2,97, 2,15, 1,27. Die 8 Euro haben wir gekauft. Ich bin auch nicht deppert, aber das war jetzt bei gemein. Die. Das das ich unten, ja, 8, 80. 80. 8 Euro, 2,97, 2,15, 1,27. Das Angebot gilt gemäß einer Fristengewährung durch den Verhandlungsleiter Dr. Kenn für eine Woche bis zur nächsten Gemeinderatssitzung und es wird in einer der nächsten, wird in einer nächsten Gemeinderatssitzung über die Einrichtung eines Katastrophenfonds für die Entschädigung im Anlassfall äh, befunden, beziehungsweise es wird die Einrichtung und die detaillierte Ausgestaltung formuliert. Gut, äh, die Inhalte des Antrags haben sich gehört. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte Sie mal der dazustellen. Danke, einstimmig. Gut. Ich ziehe den Tagesordnungspunkt 3, bitte ich um Verlegung auf die nächste Sitzung. Ich glaube, das ja. ist die vorherige Sitzung. Deswegen sage ich auf die nächste Gemeinderatssitzung. Ich glaube, das, das hat bis nächsten Sitzung. Ja, wohin war so